ich. Die können mich doch nicht hören. Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen VR-Gameplay. Und zwar zocken wir heute an Nightly. Das ist so eine Mischung zwischen Assassin's Creed und Splinter Cell, würde ich fast sagen. Das Setting ist Mittelalter in der Burg und ja. Also echt cooler Titel, ist schon was älter, also der ist in die Early Access gegangen am äh, 1. Dezember 2017 und äh, in der befindet er sich auch noch immer, also ähm, das Spiel ist noch nicht final, soll aber glaube ich Ende September glaube ich final werden und wir können uns mal ganz kurz hier den Trailer anschauen, so ein bisschen, dass wir mal so ein bisschen äh, Eindruck sehen, was es da so gibt und ja, um was es sich dreht, also wir sind eingesperrt in einem Verlies, und äh, kommen da raus, relativ einfach, <lacht> aber das gehört natürlich zum Tutorial. Das Spiel ist echt schwer, also äh, wahnsinnig schwer, wie schnell man da teilweise erwischt wird. Und ja, da muss man echt gut überlegen, was man macht, wie man was macht. Wir haben verschiedene Pfeile zur Verfügung, äh, blaue Wasserfeile, da kann man äh, Flammen mit ausschießen, gelb, da können wir Töne mitmachen, wie wir gerade gesehen haben, ähm, dann laufen die Wachen da alle hin. Und dann noch rote, damit können wir die Wachen äh, erschießen, aber nur die in normaler Rüstung und nicht die in der äh, heavy Rüstung, das heißt in schweren Rüstung wo die, die so Helme anhaben auch. ja Wie wir gesehen haben, man kann auch wirklich runterspringen und äh, mit, diesem, ja, mit diesem Dolch, den wir am Handgelenk haben, dann zu, zuschlagen. Also gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man da die äh, ganzen Maps ja, durchbekommen kann. Ich habe jetzt gar nicht so viel gespielt, also das Tutorial, wirklich, das seht ihr jetzt hier in dem Gameplay. Und dann ein bisschen von äh, Chapter 1, aber auch nicht viel. Ist auch komplettes Noob-Gameplay, muss ich dazu sagen, weil äh, also mir fiel es nicht einfach da, irgendwie unerkannt, überall durchzukommen. Aber ich wollte euch das Spiel nochmal hier irgendwie zeigen, weil es äh, echt ein cooler Titel ist und ja. Das mal dazu. Das ist nur ein Entwickler, das ist der Jake. Und äh, der hat am 7. Juli auch mal veröffentlicht, weil da lange Zeit nichts kam äh, über irgendwelche, ja, keine Updates und so weiter und äh, da hat er halt veröffentlicht, dass es ihm wirklich gar nicht gut ging. Also persönlich hat er da ein paar Dinge durchgemacht, äh, die ihn irgendwie runtergezogen haben und ja, ja finde ich echt mutig, dass er da so offen war und das auch wirklich, ja, veröffentlicht hat. Er geht jetzt nicht wirklich ins Detail, aber sagt, dass es ihm wirklich übel ging. Ja, aber am 7. August kam dann wirklich ein größeres Update. Also er hat da wieder weitergemacht und er will das, glaube ich, bis Ende September dann halt auch final bekommen, also die 1.0-Version rausbringen. Und er will da sein Versprechen auch halten, dass, äh, ja das ganze Projekt hier zu Ende zu bringen. Also äh, muss man auch sagen Hut ab. Ja, er hat alle v also gängigen VR-Brillen drin, also die Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die WMR-Brillen, also wird wahrscheinlich dann auch mit der Pimax funktionieren, nehme ich mal an. Spiel kostet äh, 16,79 und ja, da ich den Jake unterstützen wollte, weil ich das Projekt echt gut finde, habe ich das Spiel gekauft. Aber der Jake hat mir auch noch einen Key gegeben, den ich quasi jetzt verlosen kann und ja, den möchte ich gerne an euch verlosen. Das heißt, ihr schreibt einfach unter die Kommentare, ja, ich möchte an Nightly gewinnen und von mir könnt ihr dann noch was anderes dazu schreiben, was euch in letzter Zeit ganz gut gefallen hat, eventuell was weniger gut. Ihr könnt gerne Kritik äh, äußern, konstruktive Kritik natürlich. Äh, ich versuche immer, den Kanal weiter zu verbessern. Äh, ich hoffe, ihr merkt das auch. Und ja, also sowas könnt ihr gerne schreiben. Ja, und das war es eigentlich auch erstmal. Ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt mal das Gameplay an. Und ja, danach nicht vergessen, in die äh, Kommentare zu schreiben, dass ihr da mit an dem äh, Gewinnspiel teilnehmt. Wird wahrscheinlich am 14.9. dann äh, ausgelost. Also ich hoffe, das schaffe ich auch alles, weil mit Urlaub und so weiter ein bisschen schwierig. Aber ich versuche es am 14.9. dann auszulosen. Ja, dann springen wir jetzt mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay Leute, hier sind wir in Unnightly und ja, das ist jetzt das Tutorial. Ich habe vielleicht zwei, drei Minuten mal gespielt, also ich wollte mich jetzt auch hier nicht großartig spoilern lassen oder so, um euch das zu so zeigen. Ja, wir können, wir haben Free Locomotion, wir haben hier äh, ein Menü, wir können sogar hier äh, Left handed also für alle Linkshänder, Horshi 82 <lacht> für ihn ist es äh, sehr interessant, so kann man hier Schwierigkeitsstufe einstellen, hier sehen wir natürlich noch die äh, Warns, aber es ist für die äh, Wolf Index, also der Support ist definitiv da. So, dann können wir hier mal abspeichern, so, Reset Level, also wir haben drei Speicherslots. Hier können wir mal um, umschlagen, dann haben wir Game Settings, Controller, Headset, Armswing, ich bleib bei Controller, diese Armswing Methode, die gefällt mir nicht, wenn ich umzulaufen. Um Enable Press to Crouch. Nö. Super Sampling. Also, hier haben wir noch mal die ganzen äh, die Grafikeinstellungen. Was heißt die ganzen? Zwei Stück. Dann haben wir hier Audio. Ja, und das war es eigentlich auch erstmal. So, gehen wir mal bis da hinten hin. So wie das Spiel das will und vorsieht. Also, zum Sprinten muss man runterdrücken. Und äh, dann läuft der schneller. So, Jumping. Okay, da muss ich dann äh, auf den. Ja, ist so ein bisschen. bisschen ah ne, okay. Ich dachte, ich müsste das Touchpad benutzen, aber ich kann auch den Thumbstick nutzen zum Springen. Also, alles gut. Ja, save. Jetzt würde das war mal speichern, das habe ich ja eigentlich gerade schon gemacht. Na ja, komm. Nochmal zurück, so. Das ist ein bisschen, äh, bisschen umständlich gemacht. Könnte man auch besser machen, aber eigentlich cool, wenn man so ein Buch wirklich aufmacht. So, jetzt sollen wir den, den Schlüssel stehlen. Na komm. Er hat nichts gemerkt. Den behalten wir. Okay, hört man überall Schritte. Oh, die sind sich am unterhalten. Jetzt versuche ich mal zu klettern. Ah ne, kann ich noch nicht. Okay, jetzt wird uns erklärt, dass hier angezeigt wird, wenn man gut sichtbar ist. Collect den Loot. Okay, wir sollen da hinten was klauen, aber ganz langsam. Ja, sehen wir, die Lautstärke kommt dann, wenn man wirklich zu schnell läuft. Do not be alarmed by the bloodstains in Selby, said no good chief has been getting on my nerves for some while now. I had to shut him up on and for all. <laughs> I did manage to lose my father's Bracklet somehow. It might have come off while I was bashing my fists into that weasel skull. Bracklet war Kette, oder? Okay, jetzt sollen wir hier klettern. snap haben wir auch. Ah, ich mache jetzt erstmal Krach, ist mir jetzt auch erstmal egal. Okay, die Festhalten macht man mit dem Trigger. Klappt doch soweit ganz gut. Jetzt sind wir hier im Dunkeln. Also schon ein cooles Feeling hier, muss ich sagen. Da wird uns jetzt was angezeigt. Watch out for petrol. Okay, dann können wir uns hier oben ja verstecken, falls jetzt hier irgendwas kommt. Da kommt was. Und wir haben keine Waffe, also... Jetzt dürfen wir keinen Mist bauen. Okay, ich kann mich nur festhalten, wenn es nicht rot ist. Okay, darüber hinaus geht es nicht. Was würde ich den am liebsten jetzt killen? brauchte dich hau doch ab geh weg niemand braucht dich oh das war laut ist dunkel, also das macht auch noch viel aus, wenn es dunkel ist und äh, wenn wir dann Lautstärke machen, natürlich fällt das dann irgendwann auf, aber man kann sich schnell in die Dunkelheit flüchten. Safe Game. Das scheint hier echt sehr wichtig zu sein, denn ja, wenn man erwischt wird, ist vorbei und dann muss man von neu beginnen wenn man nicht gespeichert hat. Okay, wir müssen jetzt irgendwie da hinten hinkommen. Ich würde ja fast sagen, dass wir uns versuchen da so rechts herumzuschleichen, weil da ist ja, da sind wir ja komplett im Blickfeld. Wir haben ja noch nichts. Wir haben kein, kein, kein Messer oder sonst was. Der hat uns auf jeden Fall hat er uns irgendwie gehört. Hier geht es runter. Aber es ist ziemlich dunkel da unten. Oh je, oh je. Jetzt habe ich Mist gebaut. Boah, ich sehe hier gar nichts. Da liegt irgendwas. Ich sehe aber nicht was. man das zum... Warte mal, ich versuche das mal zu werfen. Okay. Kann ich erstmal nichts mit anfangen? Geht's da lang? Nee. Throw objects to distract guards. Doch, geht wohl. Aber... Wie soll ich mit einer Hand hochklettern? Ich kann doch jetzt hier nicht hochklettern. Naja, das funktioniert nicht. Also auf jeden Fall nicht mit der mit der Sache. versuchen uns hier versuchen uns hier mal rüber zu schwingen Jetzt habe ich einen Linsenabstand Feeling ist verdammt ganz verdammt cool. Also auch wenn es das jetzt erstmal nur das Tutorial ist. Gearing up. Okay. Da ist was. Your bow is your primary utility. Using the different arrows types will aid you in overcoming challenges ahead. Look up to see all arrows stored in quiver. Ah, wenn ich hochgucke, sehe ich auf jeden Fall schon mal den Bogen. Und äh, die Pfeile sollen dann auch da sein. Okay, packen wir uns mal. Ja, okay, ja, cool. Auch nicht schlecht gemacht. Okay, mehr gehen nicht. Wir haben jetzt da 1, 2, 3, 4, 5. 5 von denen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 von jedem geht immer. Water Arrow. Wir gucken gleich, was jeder einzelne Pfeil so macht. Noise Arrow causes Noise Overtime. Ah, okay. Also die machen Krach. Das ist Wasser, um äh, ja, Flammen kleiner zu machen und zu dimmen. Iron Head. Okay, damit können wir wahrscheinlich Leute killen. Probieren wir einfach mal jetzt hier Water. Da, ist doch da sind doch Flammen hier. Ja. Ah, cool. Okay, das können wir auf jeden Fall dann auch nutzen. Die machen einfach nur ein bisschen Krach, scheinbar. Ja, okay. Da haben wir unsere Pfeile. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, ne? Ach, da geht es auch noch runter. War das eh gerade auch schon da? Ich glaube nicht. Aber egal. Ja, ich habe doch schon, ja. Ich gerade sagen, ich habe doch jetzt hier. Objectives and Waypoints. Levels contains objectives. Reach bla bla bla. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt dahin. Irgendwie müssen wir dahin kommen. Au! Wow, wow, wow, wow. Ich glaube an dem probiere ich jetzt mal direkt den Pfeil aus. Der hat eine Sch Schriftrolle oder irgendwas in der Hand. Boah! Nice! Okay, den haben wir. Jetzt müssen wir hier echt aufpassen. Interessant ist, ob man die Pfeile wiederverwenden kann. Das müssen wir gleich mal checken. Hallo? Ich, ich kletter mal hoch und guck mal um die Ecke. Hau, oh, Okay. Da geht direkt die Luzi ab. Is there? Nein, ist nicht. Ist niemand hier. I should see a okay. Der hat aber in die Richtung geguckt. Jetzt müssen wir mal versuchen, ob wir uns da irgendwie in der Dunkelheit bewegen können. Dann gehen wir mal zu den Kameraden da hinten. Der guckt schön weg, macht, macht auch Sinn. <lacht> ja, in so einer dunklen Burg. Da sieht man nicht direkt alles. Okay. Das ist ein Schwert. Das ist mein Pfeil. So, jetzt haben wir noch mal was hier. We have kept quiet for for too long. To hell with them! I saw. Uh, I say, it is time we take action. I have managed to get my hands on some of the confiscated coin. Konfizierten Münzen. I've I've hidden. It in the cellars, southeastern corner, inside of one the small crates. Crates waren ja Kisten? Okay, der, der hat irgendwas versteckt in irgendeiner Kiste. Okay, da ist mein Pfeil. Ja geil, die kann man wieder verwenden. Das ist cool. So und man kann die auch schnappen und ganz langsam wegziehen. Das darf man nicht zu schnell machen, weil sonst, habt ihr gerade gehört, diese Kling-Kling. Also muss man damit auch echt äh, langsam und vorsichtig umgehen. Okay, was ist hier jetzt? Krieg ich jetzt? Au, oh, ich krieg noch was. Hold. Ha! Geil! Okay, dann müssen wir den gleich mal probieren. Warum komme ich jetzt hier nicht durch? Ich hänge am, ich häng, ich häng am Tisch. <lacht> okay, jetzt. Okay, da ist einer, den wir direkt mal leise. Mal gucken, wie gut das von, von Statten geht. Wir meucheln, wir meuscheln, wir meucheln. Also keine Beweise hinterlassen. Also müssen wir uns den auch packen. Und wegziehen. Und ganz langsam in eine dunkle Ecke ziehen. Ist jetzt nicht ganz sicher. Also ich würde ihn eigentlich hier so, wenn ich jemanden verstecken müsste. Ist jetzt nicht so, dass ich das schon mal gemacht hätte. <lacht> okay. Okay kommt auch einer, aber der hier ist das ist so, ne? Da kommt der nicht rein. Okay, das heißt wir müssen nach da. Far Jump, time to time your jump. Okay, probieren wir mal. und ich habe nicht gespeichert, ne? So. Definitiv muss man hier öfters abspeichern, denn äh, ich musste gerade noch mal alles bis zum letzten Speicherspunkt äh, zocken, also speichert, wenn ihr das Spiel spielt, speichert, speichert, speichert. So, ich versuche es noch mal. Okay, ich habe es geschafft. Da wollen wir jetzt erstmal nicht hin, wir müssen da hinten hin. Da braucht man einen blauen Schlüssel für, okay. Jetzt müssen wir mal schauen, ob hier irgendwas um die Ecke irgendwie kommt oder wie es aussieht. Da ist keiner. Doch, da kommt jemand. Kann ich dem jetzt auch hinterherlaufen und den dann erledigen? Oh, da sind ein paar mehr. Das wäre jetzt schlecht, den jetzt da umzubringen. Der kommt nochmal, okay. Das habe ich schon scheiße gebaut. <lacht> Der hat den blauen Schlüssel. Okay. Das heißt, den muss ich auf jeden Fall killen. Oder ihm einfach klauen. Habe ich sie aber wütend gemacht. An die Decke kann man nicht schade. Schade, schade, schade. Ah, da kann ich ihn doch. Okay. Nützt mal gar nichts. Und die Pfeile sind dann auch hinüber. Also der hat schwere Rüstung an. Das heißt, dem muss ich das irgendwie anders klauen. Dem muss ich das anders klauen. runter, Schlüssel nehmen und wieder hoch. Okay, die wissen gerade noch nicht, wo ich bin. Okay, aber ich muss da lang. Nützt mir alles nichts. Nützt mir nix. Oh. Der rutscht oft, oft runter. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter. <lacht> mein Herz. Okay, noch ein Versuch. mich auch erwischt leider komm, komm hier runter komm. komm so jetzt müssen wir mal gucken ob wir wenigstens die kerzen ausmachen können das ist gut das ist schon mal nicht schlecht müssen wir mal schauen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin gerade dran und dann lässt er aber doch fallen irgendwie. Warum auch immer. Aber ansonsten klappt das echt super, das äh, Klettern. Okay, wir dürfen jetzt auf keinen Fall irgendwie aufscheuchen. Ist irgendeiner, ne? Boah, da ist so dunkel hier. Das sind zwei. Die lassen wir am besten auch da. Hier zum Beispiel gerade wurde blau angezeigt, aber der hat sich nicht festgehalten. Okay, wie komme ich da jetzt ran? Ich müsste irgendwas werfen. Kann ich hier so ein Holzding mitnehmen? Wieder zwei Scheiße. So krass wollte ich die gar nicht aufscheuchen. <lacht> Jetzt gehen die beide wieder dahin. Fuck. Probiere jetzt mal was. Ich speichere. Es ist eigentlich so dunkel, dass er mich nicht unbedingt sehen müsste. Kann ich hier vorbei? Das wäre genial. zurück. Das ist schon äh, echt cool gemacht. Die dürften mich auch nicht sehen. Okay. Ich weiß, bin mir noch nicht sicher, ab wann man die Pfeile wieder auf ausstatten kann. Das wäre noch wichtig zu wissen. Weil wenn ich mir jetzt hier alle Pfeile immer verschieße jetzt bin ich gespannt was das nächste ist nächstes, was wir machen müssen stecken wir uns erstmal okay wir müssen da irgendwie rein da kommt immer wieder der Thinking outside the box, many situations can be solved in more than one way. Climb, throw, sneak, or kill. Think it through, and make your choice. If one thing does not work, try something different. Speichern. Ich könnte am Balken rüber und dann da rein. Aber da Dafür wäre es cool, wenn das Ding aus ist und ich versuche jetzt, das auch wirklich auszuschießen. Okay, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit hier metzeln und töten. Den könnten wir eh nicht töten. Den da hinten könnten wir töten mit dem Pfeil. Aber die mit den fetten Helmen nicht. Der sieht uns die ganze Zeit, ne? Da ist ein Ach, die brennt auch wieder, die... Misttonne. Kann ich noch höher? aber an der Decke hält er sich nicht, oder? Nee, nee. Schade. Hoffentlich sieht er mich nicht. Wenn jetzt vorbei ist, könnten wir nochmal... Verpiss oh. dich! Das meinte ich, eigentlich hatte ich noch festgehalten mit einem, aber trotzdem irgendwie äh, hat er losgelassen. Okay, aber... Er speichert sich wirklich die Pfeile, ne? Also wir haben dann nichts Neues am Start. Nein, lasst mich. Da müssen wir so auf, auf die... hat Hot! Hot! müssen wir Hot! auf die. Hot! Hot! die Hot! Hot! Hot! Hot! Könnte die mal versuchen abzulenken, indem wir den da hinten killen. Alarm. Die haben Alarm da. Nee. Der dürfte jetzt nicht mehr so viel sehen. Doch, der sieht trotzdem noch. Der da hinten ist aber noch beschäftigt mit der Leiche. Die kommen nicht hinterher. <lacht> Boah, ganz schön schwer irgendwie. Chapter 1. Also das war wirklich nur Tutorial Dungeons. Vor die riesen Areale. Man, darauf muss man echt achten, dass man hier wirklich blau hat. Ah, ein bisschen blöd. Gut, den können wir jetzt gleich hier meucheln eigentlich. All kaputt. <coughs> That's down. That Schwierig. Der ist auch weg. So, da haben wir schon mal ein bisschen was Platz. <lacht> Hä? Okay, die Hand muss erst blau und wenn man drückt weiß werden, aber das wird sie gerade nicht. Das ist bestimmt das Problem, dass man sich vielleicht bei manchen nicht wirklich festhalten kann. Nein. Hier ist keiner. Siehst Gespenster. Oh, das fällt wieder nicht runter, ey. Habe ich hier schon leicht eine? Hier sind gar keine mehr. <lacht> ja, so geht es auch. Eigentlich möchte ich das gerne anders schaffen, aber irgendwie. Aber da stand ja eben, man kann seine eigenen Wege suchen, Möglichkeiten. Da entscheiden. Was ist Brother? hier kann man auf jeden Fall nicht gesehen werden. Das ist schon mal das Positive. Da müssten die jetzt direkt stehen, ne? Ja, okay. Jetzt brauchen wir wieder einen blauen Schlüssel. blauen Schlüssel. Wir haben keinen mehr. Okay. Der hat auch keinen blauen Schlüssel. Mist. eine Schriftrolle. Okay, die haben mich eigentlich gesehen, aber... Escape. Hot. Hot. Hot. Roter Schlüssel. Das nehme ich mal an mich. Ich weiß nicht, wie man hier komplett sneaky durchgehen kann. Nein, du Bastard. Okay. Ja Leute, ich würde sagen, das war's erstmal und ja. Ich kann nur sagen, echt cooles Spiel, also Setting ist genial und hat was von Assassin's Creed, also man muss schleichen, man muss äh, abmurksen, um, um weiterzukommen, Schlüssel stehlen und so weiter, also richtig cooles Game in VR, muss natürlich noch weiterentwickelt werden, also äh, da fehlt noch ein bisschen was. Wie gesagt, ich habe das mit den Händen nicht ganz verstanden, also manchmal äh, greift er, manchmal fällt er dann auf einmal wieder runter, ist das die Ausdauer vielleicht, liegt es daran, ich, ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher. Nichtsdestotrotz alleine hier mit den, den ganzen Pfeilen, die wir haben und äh, was für Möglichkeiten man dadurch hat. Also echt cool gemacht. Also, von mir gibt es auf jeden Fall ein Like für das Game. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Und äh, ich würde mich natürlich über ein Like freuen, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt. Ja, haut doch mal ein Abo rauf und ja, ich frage jetzt hier mal die Leute. Gibt es mir auch ein Abo? Gibst du mir kein Abo? One yeah! Chess!